Personalisierung, User Experience, Designprinzipien, Usability, Affordance, Funktionalität, menschzentriertes Design, Ästhetik, also einige Buzzwords, die ich jetzt mal hier reingebracht habe, zu denen wir gerne noch reden können, wenn da später noch Fragen dazu sind. Aber ich würde jetzt einfach mal gleich reinspringen und zeigen, was denn passieren kann, wenn man nicht menschzentriert designt. Das hier ist ein Beispiel von einer Toilettenspülung die offenbar so schwierig zu bedienen ist, dass hier irgendwer mal beschlossen hat, man muss da ein Schild dran setzen, um den Leuten zu sagen, sie sollen doch bitte hier drücken. Ich vermute mal, dass einige von euch mal eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, entweder im Alltag mit Gegenständen wie diesem oder auch mit Technik, wo zum Beispiel Fehlermeldungen aufgeploppt sind oder Akt Aktionen durchgeführt wurden, wo man nicht wirklich wusste, was eigentlich passiert, wo nicht angezeigt wird, was der Status ist wo man nicht einschätzen kann, wie lange es noch dauert. Oder sowas wie hier Herdplatten, wo nicht klar ist, welcher Knopf eigentlich wohin gehört, weil die Schrift so schlecht ist, dass sie nach zwei Monaten schon wieder verblasst ist und wir da selber zum Edding greifen mussten, um hier in unserem Büro zu markieren, welche Platte nochmal welche ist. Oder auch die Orientierung in verschiedenen Gebäuden, das sind also alles Berührungspunkte, wo Menschen mit ihrer Umgebung interagieren müssen und wo das vermutlich nicht ganz so klappt, wie gedacht. Das heißt, für uns ist jetzt die Frage, wie kann man Prinzipien gestalten, so dass Menschen mit Geräten, mit anderer Technik zurechtkommen und auch wirklich feststellen ja, so diese Aktion muss ich ausführen, um dieses Ergebnis zu erreichen. Und wenn ich das mache, dann erreiche ich vermutlich nicht das, was ich möchte. Es gibt ja zum Beispiel dieses berühmte IT-Service-Chart von, ich weiß nicht, XKCD oder sowas, wo draufsteht: Hast du schon mal alle Buttons ausprobiert zu klicken? Tun sie das, was du möchtest. Und das ist eigentlich das, was wir vermeiden möchten. Es sollte von Anfang an klar sein, wie man genau sein Ziel erreicht. Jo, wie kann ich das machen? Ganz einfaches Beispiel. Ich lasse. Menschen mitdesignen und frage die, was braucht ihr überhaupt, habt ihr diese Probleme schon mal gehabt, auch häufig ist es gar nicht so einfach direkt zu fragen, was sind eure Probleme, sondern man muss Leute begleiten in ihrem Alltag, beobachten, wo eventuell was nicht so läuft, wie es laufen könnte, ein beliebtes Beispiel sind hier medizinische Versorgungen, man kennt ja häufiger mal so Zettelwirtschaft aus Krankenhäusern oder anderen Bereichen, die noch nicht so digitalisiert sind, wie man das gerne hätte, wo sich einige Probleme ergeben können. Oh, und da wäre es schön, wenn man die besser entwerfen könnte, ein ganz, ganzheitliches Bild entwerfen könnte. Methode Nummer eins, also auf die Leute zugehen, mit ihnen sprechen, Workshops abhalten und beobachten, was mögliche Probleme sein könnten. Ein weiteres Beispiel sind Standards. Ich habe hier mal zwei rausgesucht, die einfach in der mobilen Entwicklung natürlich viel vorkommen. Einmal Material Design, einmal äh, Swift UI, also beides Prinzipien, die dafür sorgen, dass man sich in neuen Systemen gleich auskennt und bewährte Handlungsmuster von einer App, von einem Programm aufs nächste übertragen kann. Es mag sein, dass einem das jetzt nicht immer vom, persönlich vom Design gut gefällt, aber der Vorteil ist einfach, Ganz klar, wie vorhin bei den Floating Action Buttons, Leute, die ein Produkt, einen Service verwenden, wissen dann schon, was ungefähr damit passieren wird. Besonders wichtig ist das auch für manche Zielgruppen. Hier habe ich ein Beispiel von einem App Review, wo die App eigentlich ganz gut bewertet wurde, aber das offenbar eine ältere Person war, die das verwendet hat und nicht mit der Schrift zurechtgekommen ist, weil sie sich nicht vergrößern hat lassen und es nervig ist, immer mit Handy und Lesebrille gleichzeitig wo zu sitzen. Das ist ein Beispiel dafür für eine Usergruppe, die mit Standards auch, denen mit Standards auch weitergeholfen werden kann, zum Beispiel mit diesen Web Accessibility Guidelines. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, sich Punkte anzusehen, die problematisch sein könnten, wenn man selber ein Produkt entwickelt. Da sind verschiedenste Aspekte mit betrachtet. Also es geht einerseits um leichte Sprache, es geht um Kontraste für Leute mit Sehbehinderungen, es geht um genauso gut um Töne natürlich, Farbenblindheit, alles Punkte, die man beachten sollte, wenn man sein Interface oder sein Produkt, seine Technik gestaltet. Also ich rede hier zwar viel von Produkt, aber es bezieht sich ja sowohl auf technische Produkte als auch auf Alltagsgegenstände. Jo, Punkt 2 war also Standards verwenden. Test. Das nächste ist, ich habe es schon ausgesprochen, testen lassen. Mal jemanden davor setzen. Versteht die Person überhaupt, worauf ich da hinaus will oder lieber nicht? Das kann entweder passieren, einfach indem man A-B-Testing ja, macht und Leuten mal eine App zum Ausprobieren gibt, schaut, was passiert oder auch mehr in geführten Prozessen, wie hier das Bild darstellen soll. Also mal zusammen durchgehen. Eine beliebte Methode zum Beispiel ist dann Think Aloud, wo eine Person einen Service bedient und dabei sagt, was ihr gerade durch den Kopf geht, um dann später Bottlenecks identifizieren zu können. Das Ganze kann man auch formalisieren mit Tools wie hier dem System Usability Scale, den ich da rechts rangepackt habe. Das ist einfach ein Fragebogen, der standardisiert, ausgewertet werden kann und damit ist dann der Vergleich zwischen verschiedenen Produkten und Services besser machbar. Damit sind wir schon mit Punkt 3 fertig. Ich habe jetzt noch einen weiteren und das ist die Gestaltung von Interaktion. Hier ein Beispiel für was, was man besser nicht machen sollte. Ein langes Flow-Diagramm gestalten, wo 10.000 Schritte möglich und nötig sind, um ans Ziel zu gelangen. Häufig ist es gut, mal einen Schritt zurückzugehen, zu zu überlegen, was brauche ich eigentlich? Brauche ich Login? Was kann ich ohne Login schon machen? Welche Daten muss ich eingeben? Ist das wirklich nötig, dass ich in aktuellen Debatten häufiger auch mal brauche ich mein Geschlecht angeben, um äh, mein Postfach zu öffnen, oder eher nicht. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich nötig ist. Äh, das sind häufiger mal Sachen, wo man sich gerne verkünstelt und viele Schritte einbaut in ein System. Es lohnt sich also durchaus mal, jeden Einzelnen durchzugehen, zu überlegen, brauche ich das, wie kann ich das einfacher machen? Brauche ich wirklich ein Passwort oder kann ich zum Beispiel auch einen One-Time-Link generieren, mir den per E-Mail schicken? und dann daraus einfach zugreifen. Dann brauche ich mir nämlich nur noch das Passwort von meinem E-Mail-Account merken und nicht von allen anderen Services auch. Jo, das äh, war es schon mit dem ersten Überblick. Mein Ziel war, ein bisschen zu erklären, warum es sinnvoll ist, Menschen mit einzubeziehen in Gestaltungsprozesse und Entwicklungsprozesse, damit wir letztendlich nicht diese Situation haben, wo unser Gerät der König ist mit Krone auf, sondern dass wir es schaffen, eine Symbiose herzustellen zwischen Geräten und Menschen, die mit ihnen interagieren. Gut, das war es auch schon. Also kurzer Lightning Talk von meiner Seite, aber wenn ihr Fragen habt, dann stehe ich da natürlich auch gerne zur Verfügung. Habt ihr euch denn schon mal auseinandergesetzt, irgendwann mit Human-Centered-Development-Methoden, hoffentlich? Ja. Ich finde es immer ganz interessant, wenn wir Praktika leiten, wo einige dabei sind, die noch fast gar keinen Hintergrund haben und dann erstmal Funktionalität aufbauen und dann später merken, oh, das wird ganz schön komplex, wie können wir das jetzt wieder ein bisschen runterbrechen? Es ist oft was, was man gerne hinten anstellt, um erstmal die Funktionalität fertig zu machen und erst dann auf die Aspekte zu achten, die auch für die Usability wichtig sind. Ja. ja. Wir haben zum Beispiel, also vor allem im Master, gibt es mehrere Veranstaltungen, wo es so um Konzeptentwicklung geht und wo zum Beispiel trainiert wird, wie man Interviews führt mit potenziellen Zielgruppen und wie man die dann auswertet, wie man Prototypen erstellt von Low Fidelity Prototyping bis zu High Fidelity Prototyping mit verschiedenen Tools und dann vor allem auch am Ende Usability-Studien durchführt, also zum Beispiel AB-Tests, wo verschiedenen Gruppen verschiedene Prototypen gegeben wird und dann untersucht wird, ob... Leute mit einem schneller arbeiten als mit einem anderen oder eine höhere geringere Fehlerquote haben. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Dann Statistik tatsächlich für Auswertung solcher Studien. Es gibt einen großen Anteil an äh, Human Factors, ein bisschen Psychologie dahinter. Äh ja, solche, das sind auf jeden Fall wichtige Punkte. Das haben wir noch so alles. Viele Praktika zu diversen Themen, wo man das dann gleich üben kann, wie Android-Programmierung zum Beispiel einen Hardwarekurs, um ja, menschorientierte Hardware zu bauen. Ich kann gerne noch in Detailfragen nachher mal schauen, aber ich weiß jetzt nicht alles auswendig. Genau. Es geht also nicht nur um Ästhetik bei dem Ganzen, sondern es hat wirklich einen Bezug zur Funktion des Ganzen.